erhält der Kunde vom Lieferer eine Eingangsrechnung, in der lediglich die Ware bezahlt werden muss und keine Lieferkosten aufgeführt sind. Den Transport zahlt der Lieferer. Diese Lieferbedingung nennt man Freihaus.